Keine Ahnung, ob man es richtig sieht. Wir sind immer noch in München. Und dieser kleine Punkt, der sich da bewegt, ist auf keinen Fall ein Flugzeug. So, wir uns da mal rein. Ist schon eigenartig seht euch das an ihr denkt das ist ein Flugzeug dann müsste das doch sein Licht ändern oder? und selbst wenn das 12.000 Meter hoch wäre müsste man dann nach 40 Sekunden irgendetwas hören Lautstärke auch die Positionslichter müsste man sehen gestern hatte ich auch schon so ein Ding, was drüber geflogen ist, sogar zweimal in der Nacht. Beim zweiten Mal habe ich es nur irgendwie nicht mehr hingekriegt, das zu filmen. Die Richtung ist wie immer West nach Ost. Zur mich da noch mal rein. Das ist also das Beste, was ich machen kann mit der Kamera hier. Und die P Nikon P 900 liegt zwar im Auto <lacht> und sogar ein Stativ, aber ich habe es weder aufgewacht noch eingerichtet für Nachtaufnahmen. Also das kriege ich die Tage mal hin, weil hier wie gesagt in der Nacht mindestens zweimal so ein Licht vorbeikommt. Ist schon kurios. Naja das wahre Leben.